So, in der letzten Vorlesung haben wir ja schon, habe ich mehrfach betont, dass die Wahrnehmung nicht so etwas ist wie ein objektives Abbild der Welt, sondern dass es sozusagen eine Konstruktion des wahrscheinlichsten Zustands ist und dass diese Konstruktion auch abhängt von dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Und damit wird die Wahrnehmung auch abhängig von der Handlung und dieses Zusammenspiel nennt man Wahrnehmungs-Handlungskopplung oder im Englischen Perception-Action-Coupling. Ähm, ich definiere das mal kurz. Ähm, unter Wahrnehmungs-Handlungskopplung verstehen wir die Auffassung, dass Bewegungskontrolle auf einer engen wechselseitigen Abstimmung mit Wahrnehmungsprozessen beruht, also die Wahrnehmung Bewegungen und umgekehrt die Bewegungen Wahrnehmungen hervorruft. Und wie sich Wahrnehmung und Bewegungen beeinflussen, kann man zum Beispiel erkennen an dem sogenannten Reafferenzprinzip, das von von Holst und Mittelstedt 1950 in die Wissenschaft eingeführt wurde und die haben nämlich gesagt, dass die Bewegungen, die wir machen, mit in die ähm, Rückmeldungen, die wir dann bekommen aus der Umwelt eingerechnet werden, so dass ähm, Veränderungen der Reizsituation, die aufgrund unserer eigenen Bewegung ähm, wahrgenommen oder stattfinden, nicht wahrgenommen werden. Und das Beispiel dafür, was sie genommen haben, sind Augenbewegungen. Wenn man seine Augen hin und her bewegt, dann ähm, verschiebt sich zwar das Abbild ähm, hinten auf der Retina, aber wir haben durchaus nicht den Eindruck, ähm, dass sich die Gegenstände bewegen. Wenn ich also jetzt hier in die Kamera gucke und bewege meine Augen nach rechts und links, dann habe ich nicht den Eindruck, ähm, dass sich die Kamera bewegt. Das soll hier in der Abbildung ähm, dieser obere Pfad bedeuten. Also hier bewegen sich die Augen, ähm, aber das Bild der Suppe bleibt stabil. Wir können aber auch ähm, das Abbild auf der Retina ähm, dadurch verändern, dass wir ähm, unser Auge ähm, einfach mal ein bisschen wegdrücken, und wenn ihr das mal machen wollt, ähm, ihr könnt es mit einem Auge machen oder auch mit beiden Augen, dann hat man den Eindruck, ähm, dass weil sich sozusagen das Auge passiv bewegt, ähm, also es keine Efferenzen gibt, die verrechnet werden können, ähm, dass sich dann auch ähm, das Abbild ähm, bewegt. Also wenn ihr euch jetzt die Folie anguckt, ähm, schaut doch macht mal ein Auge zu und drückt mit dem anderen auf, die, auf euren Augapfel und ihr werdet sehen, ähm, dass sich das Abbild bewegt. Genau und das wird eben bei Augenbewegungen, die man selber aktiv erzeugt, sozusagen quasi rausgerechnet. Ähm, für eine Verwendung ähm, der, ähm, des Prädiktormodells ähm, spricht auch noch ein anderer, ähm, ein anderer Befund, nämlich der, dass ähm, bei ähm, Tischtennisschlägen, jetzt haben wir mal mehr einen ähm, sportlichen Kontext, dass bei Tischtennisschlägen also hier ähm, die Bewegungsbahnen, sprich hier die Schlagrichtung, immer konstanter wird, je näher ähm, der Ballkontakt bevorsteht und zum Ballkontakt ist es hier eine sehr, sehr konstante Bewegung, während alle ähm, vorbereitenden Bewegungen durchaus eine große Variation haben. Nun haben wir ja bereits gelernt, ähm, dass eigentlich innerhalb dieser 200 Millisekunden es gar keine Closed-Loop-Kontrolle mehr möglich ist. Das heißt, es ist also nicht möglich aufgrund der ähm, Bewegung des Balles seine ähm, Bewe äh, Bewegungen zu optimieren und dahin konstant zu machen, ähm, sondern ähm, das muss irgendeine andere Quelle sein und die Idee ist die, ähm, dass da ähm, die Vorhersage des Prädiktormodells, die ja früher zur Verfügung steht, ähm, genutzt wird, um die Bewegung konstant zu halten und zu optimieren. Das möchte ich euch an dem ähm, Modell hier nochmal ähm, genauer vorstellen. Ähm, wir haben hier ähm, den äh, wahrgenommenen Ausgangszustand, den erwünschten Ausgangszustand, bei dem Tischtennisbeispiel wäre das eben unter Umständen ein bestimmter äh, Winkel in der Schlagrichtung, ähm, hier das Kontrollsystem, das zu den Reaktionen, für die Bewegungskommandos sorgt und dann die Reaktion und das Prädiktorsystem das vorhersagt, ähm, wie denn der nächste Zustand sein will. Und diese Vorhersage, die hängt bisher so ein bisschen im luftleeren Raum, also man weiß gar nicht genau, wofür ist sie denn eigentlich da. Ich habe zwar schon gesagt, sie ist für die Planung von Bewegungen da, aber sie ist außerdem noch für die Kontrolle von Bewegungen da. Und man nimmt an, dass das motorische System ähm, hier die ähm, Vorhersage im nächsten Zeitschrift dafür verwendet, um ähm, die Wahrnehmung des ähm, aktuellen nächsten Zustands ähm, mit zu ähm, ja, verwendet die Vorhersage mit, um den nächsten Zustand zu berechnen, der hier sozusagen, wo hier die Reizsituation um die erwartete Reizsituation eingeht und die Verrechnung daraus die wahrgen den wahrgenommenen Zustand bedeutet. Wir hatten ja schon beim letzten Mal, dass das Prior, also sprich die Erwartungen tatsächlich die Wahrnehmung beeinflusst und hier wäre dann sozusagen ein Pfeil, der das auch repräsentiert. Damit haben wir also jetzt den Fall, dass Bewegungen und Wahrnehmungen sich wechselseitig beeinflussen. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass es verschiedene Arten gibt von Modellen, die die Handlungskontrolle modellieren wollen und ähm, die älteren Modelle ähm, sind hier die, die ähm, auf dem Informationsverarbeitungsparadigma beruhen, die also sowas wie so eine Computermetapher vorsehen, dass der Mensch und die menschliche Informationsverarbeitung ungefähr so funktioniert wie ein Computer. Und für einen Computer ist es ganz zentral das sogenannte EVA-Prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ähm, und das ist sozusagen beim Computer immer ein linearer Prozess. Ich nehme die Umgebung wahr, das ist dann der Input in meine Berechnungseinheit, in den Prozessor. Der Prozessor berechnet, was dann rauskommen soll und dann ähm, führt der Muskel sozusagen die Befehle aus und ich habe hier die Situation und dann da die Bewegung. Hier sieht man den kleinen Skifahrer, der da runterfährt und die ähm, Befunde zu der Wahrnehmung, die ich euch gerade gezeigt habe, deuten aber darauf hin, dass dieses lineare Modell grundsätzlich falsch ist und wir müssen davon ausgehen, dass es eher so ein Kreismodell ist und man nennt es auch Perception Action Cycle, also dass hier ähm, die Wahrnehmung ähm, die ähm, Bewegungsantwort beeinflusst und die Bewegungsantwort zugleich, aber auch die Wahrnehmung und dass hier also so eine Art Kreis Verkehr ist, der auch weg, wo auch hin und her über das zentrale Nervensystem die ähm, Kommandos beeinflusst werden und auch die Wahrnehmung beeinflusst wird. Das spricht also eben wie gesagt für eher so eine Theorie der internen Modelle und gegen so eine Computermetapher. Ähm, und zu Anfang hatte ich auch schon gesagt, dass so ein Kontrollsystem, wie wir es hier haben, ja im Prinzip so eine Art ähm, ingenieurmäßiges Vorgehen ist, wie ähm, ein beliebiges System kontrolliert werden kann und wir haben hier als das beliebige System den menschlichen Körper gesehen ähm, und ähm, das zentrale Nervensystem als eine Instanz, die hier bei diesem Internal ist. Man kann aber auch ähm, das Kontrollsystem nutzen, um andere nichtlineare dynamische Dinge zu kontrollieren oder zu versuchen zu kontrollieren und aus aktuellem Anlass möchte ich euch hier mal ähm, vorstellen, wie man so eine ähm, Covid-19-Pandemie ähm, kontrollieren könnte. Ähm, wir haben hier ähm, den ähm, S1-Stern, das heißt das ist der erwünschte Zustand, den wir haben möchten ähm, Tja, und was dieser erwünschte Zustand ist, das ist hier in diesem Kontrollproblem ein bisschen unklar, ist es diese sogenannte Reproduktionsrate R oder ist es die Anzahl der infizierten N oder, und da kommen wir zum anderen ähm, Auswirkungen, ist es das Bruttosozialprodukt, was wir irgendwie im Blick behalten wollen oder ist es sonst noch irgendetwas? Dieses S1-Stern, also der erwünschte nächste Zustand, der muss sozusagen festgelegt werden, tendenziell von der Legislative. S0' ist das Gemessene, die gemessene Variable, die wir untersuchen wollen, also ähm, der gemessene Reproduktionsfaktor oder die gemessene Anzahl der ähm, Infizierten, die muss aber nicht mit dem tatsächlichen R oder dem tatsächlichen N übereinstimmen, denn ähm, wir wissen ähm, genau wie bei der Wahrnehmung es hier ähm, Zeitverzögerung und Rauschen gibt, genauso ist das bei der äh, Wahrnehmung des ähm, Zustands der Pandemie gerade. Wir haben hier zum einen eine Zeitverzögerung und zweitens Ungenauigkeiten, die dadurch zustande kommen, dass eben nicht alle gemessen werden, die auch infiziert sind. Insofern ist das hier ein ungenauer Zustand. Und dann haben wir hier das Kontrollsystem in unserem Pandemiebeispiel, die Exekutive, die also hier Kontrollkommandos rausgibt und die Kontrollkommandos sind Mundschutz, Schulschließung, ähm, Abstand, Ausgangssperre, Kontaktverbot und so weiter ähm, und diese Kontrollkommandos werden dann zu tatsächlichen Handlungen in der Bevölkerung, nämlich sie gehen nicht zur Schule und haben den Mundschutz an oder auch nicht. Also auch hier gibt es einen Unterschied zwischen R' und R ähm, und inwieweit das übereinstimmt, hängt eben auch von verschiedenen Faktoren ab. In, ähm, demokratischen ähm, Staatsgebilden wird das abhängen von ähm, dem Grad, wie ich ähm, meine Kontrollmaßnahmen erklären kann. Äh, in eher diktatorischen ähm, äh, Staatsformen kann man das auch über Repression ganz gut hinkriegen, dass ähm, R' und R einigermaßen gleich sind. Das führt dann zu der nächsten Situation und hier haben wir tatsächlich das Problem, dass es hier eine erhebliche Zeitverzögerung gibt, dass ich also erst so ungefähr 14 Tage später weiß, wie denn mein R auf den Zustand der Pandemie wirkt und deswegen benötige ich ganz dringend ein Prädiktorsystem, nämlich das vorhersagt, was denn meine ganzen Maßnahmen machen mit dem Protosozialprodukt und dem Reproduktionsfaktor und der Anzahl der Infizierten und so weiter. Und dass ich das dann rückmelde hier an, ähm, ja eigentlich müsste dieser Pfeil nach da gehen, da ist mir in der Zeichnung irgendwie ein bisschen was schiefgegangen, das werde ich demnächst noch mal korrigieren, ähm, dass ich dann sozusagen das mit einberechne in den nächsten Zustand, wahrgenommenen Zustand S1' Strich, der dann hier stehen würde. So Und das Problem heutzutage ist, dass dieses Prädiktorsystem hier noch sehr, sehr rudimentär ist. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, was denn die einzelnen Maßnahmen, die hier von dem Kontrollsystem angeordnet wurden, tatsächlich bewirken. Das heißt, was jetzt getan werden muss, ist dieses Prädiktorsystem genauer zu verstehen. So ein bisschen Ahnung von dem Prädiktorsystem haben wir schon ähm, durch frühere äh, Pandemien wie Grippe oder diesem Ebola-Zeug, also man weiß zum Beispiel, ähm, dass massenhaftes Gruppenkuscheln äh, eher schädlich ist äh, und diesen R-Faktor nach oben treibt, während Abstand und Mundschutz tendenziell eher die Wirkung haben werden, ähm, dass es die Infektionen verringert. Das zweite Problem, was wir hier haben, ist eben, dass dieser Unterschied zwischen S0, der tatsächlichen Anzahl und S0' der Anzahl, die wir messen, auch unbekannt ist. Wie gut also tatsächlich unsere Messung, unsere Wahrnehmung des tatsächlichen Zustands ist, ist auch unklar. Hier ist es also notwendig, die Anzahl der Messungen deutlich zu erhöhen, damit diese Wahrnehmung hier besser wird und es ist notwendig herauszufinden, was machen denn die einzelnen Maßnahmen tatsächlich, um hier ein gutes Prädiktormodell zu erstellen. Okay, also jetzt wisst ihr, wie man ähm, diese Covid-Pandemie lösen kann ähm, und ähm, ja, das ist doch schon mal ein schönes Ende des ersten Schnipsels.